Wir haben zwar Prinzessin Pete das Schloss gezeigt und das Schloss gefällt hier anscheinend, allerdings ist es noch längst nicht vorbei, denn wir haben noch ca. 30 Level vor uns und selbst Pete hat noch ein Level vor uns. Ich weiß zwar nicht, wo man sie hier findet, aber wenn man hier noch ganz, ganz rechts scrollt, sieht man hier Auf geht's, Baumeister Mario von Pete. Lieber Mario, dieser Keller ist so voller Blöcke, dass man gar nicht durchkommt. Es wird Zeit, dass man, mal dort jemand, dass dort mal jemand mit einem Superhammer aufräumt. Mit so einem Hammer könntest du auch den linken Stick nach oben halten und dann Y drücken, um Baumeisterkissen herzustellen. Von Prinzessin Peach. Und da gibt es sogar ein Item für, ein, ein Kostüm. Und das will ich natürlich haben. Deshalb schauen wir uns diese Aufgabe mal an. Das Gefühl, es wird mir nicht schwer. Aber wir So, das ist nämlich das Item, was wir letzte Folge freigeschaltet haben. Wenn wir äh, zur Seite äh, schwingen, dann können wir... Zack. Den Hammer benutzen. Dann geht aber nur... Ach, man muss einfach nur die Feuerblumentaste drücken. Okay, wie ich jetzt zerstör, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig. So, also, wenn wir... Äh, unten... Nee, wenn wir oben B... Nee, oben und die taste womit ihr normalerweise vorher schießt drückt dann können wir blöcke äh, ähm, erstellen ich weiß nicht wie viele ich glaube so viele wie man will aber ich da bin ich mir jetzt nicht sicher haut nicht vertraut nicht auf das was ich jetzt sage hier. Aber man scheint genug zeit um das Level zu schaffen das ist nun schon mal gut ne und warum mache ich das ich wollte eigentlich spinnen aber es hat nicht geklappt weil es in diesem stil nicht geht auch oh, egal hier geht's weiter ne ja yep den kann man auch zerstören die nicht wussten muss man auch so stört man hier äh, was hätte ich da jetzt machen sollen ich habe geschlagen aber es hat ihn nicht gekillt vielleicht weil er zu fett war oder ich habe einfach gefecht gehabt und ich hatte eine millisekunde zu spät ich weiß es nicht aber ah, sollte wahrscheinlich so da drauf Ups. Kann ich noch mal nehmen hatte ah, die noch mal aufnehmen Cool. die kann man auch ähm, obwohl die nicht so aussehen kann man die auch auf lava setzen Ja, drehen wir das jetzt hier. Einfach nur hier durch. Zack. Und boing. Guten Tag. Tschüss. Und guten Tag. Tschüss. Guten Tag. Tschüss. Und guten Tag. Tschüss. Äh, tschüss. Oh. Gibt's nochmal einen Hammer. Falls man ihn warum auch immer verlieren sollte. Macht keinen Sinn, aber cool. Äh, zack. Oder kann ich auch so? Ach, man kann die auch so killen, Cool. cool. Ah, muss man ja lassen ja, mir gleich einfach Damage boosten <lacht> wow jaha hm, ach komm wie findet ihr eigentlich äh, die Feuer die die neue Superball Feuerblume und dieses Item schreibt es mir mal gerne unten rein wenn wir Bock haben so. Also ich finde die ja ganz cool. Die Feuerballblume ist zwar ist zwar mehr so für Rätsel da, finde ich. Und nicht wirklich fürs Benutzen. Aber ja, hier soll man die Blöcke benutzen. Die können wir da drauf packen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir benutzen können, aber anscheinend genug, um hier rüber zu kommen. Das ist doch super. Ja. Yeah. Und das Item hier.. Ist eigentlich auch nur für Level, wo man wirklich nur so das Item benutzen soll. Man kann das Item jetzt nicht in manchen Level mit anderen Items decken. Was zum Teufel passiert hier? Was soll ich denn machen? Was hätte ich denn machen sollen? Was zum Teufel? Wo war der Checkpoint? Es gibt keinen Checkpoint. Warum wollte so einen Checkpoint geben? Nee. <lacht> ah, oh doch, hier gab's einen Checkpoint. Oh, Leute. Oh, Gott. Hab ich ganz vergessen. Zack, Leute. Schnell Speedrun. Zack. Hau ab. Hau ab verschwinden sie von hier äh, ich schaff das nicht warum auch mal von hinten her wird es nicht so funktionieren wenn du es rückwärts machst Mario. ich sag's dir nur einfach so ja komm on schnell nach weiß nicht ob das hilft wenn man schafft macht oder nicht Komm, das schaffe ich noch. Soll man, glaube ich, mit den Kisten hoch, aber ich habe es auch so geschafft. Von daher <lacht> lassen wir das mal so. Okay, das ist aber gutes Level-Design, dass das alles auch funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich glaube, ich hole lieber meinen Hami zurück. Hami, Hami, Ham, Ham, lecker, Ham, Ham. Das haben wir hier drei. Uh, passt alles mit Audio? Passt noch alles, denke ich. Hoffe ich. Und mal schauen am Ende. So, wie kommen wir hier durch? Einfach durchrennen? Anscheinend. Keine Ahnung. Reicht auch. Ist auch egal. Wir haben das Level ja durch. Schön am Ende nochmal gestorben vorhin. Aber ist halt so passiert. Kann man nichts machen. Cool. <lacht> nee, eigentlich nicht cool. Aber. Ja, so. Und dafür kriegen wir. Uh, das Peach-Kleid. Uh. Schick, schick. Gibt es noch mehr Peach-Aufgaben? Oh, Marsch, der Neuling Toads. Äh, ja, machen wir das nochmal. Es sollten heute ein paar neue Toads in meine Dienste treten, aber es ist noch keiner von ihnen angekommen. Ich weiß nicht, wie ich die Stimme von Pleasant Peach soll. Ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht haben sie sich irgendwo verlaufen. Könntest du alle zehn Wohlbehalten zu mir bringen? Erreicht das hier mit allen 10.000 von Prinzessin Peach? Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich Prinzessin Peach voicen soll, ich habe noch keine Stimme für sie, okay, ich... Ich werde in dem nächsten Mario Let's Play mir noch irgendwas aussuchen. keine Ahnung. Das ist ja mein erstes Mario-Spiel, was ich Let's Play tatsächlich. Auf meinem Kanal. Ähm... <lacht> Mario? Ähm... Okay. Muss ich da jetzt jetzt irgendwas sagen? Warum kann man diese toten mission nicht selber in einem Level bauen? Das, das finde ich seltsam. Das verstehe ich nicht. Ich okay. <lacht> was bist du denn bitte? Hilfe! Hilfe! Was denn? Ach oh, fuck, meine Toads! Ach so! Nein, meine Tods. Bin die gerade gestorben? Hallo, die sterben! Hört mal auf zu sterben! <lacht> was ist das denn? Aber oh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich erstmal das äh, Prinzessin Peach Kleid äh, anziehen soll oder das Level machen soll, aber egal. So. Wir rennen einfach unten durch. Scheiß auf alles, was kommt. Wir rennen einfach durch. Ist das euer Ernst? Seid ihr jetzt ernsthaft beim Gummer gestorben? Okay, ich sehe schon, das Level wird sehr nervig, aber wirklich sehr nervig. Und die Tod sterben wegen allem. Oh Gott. Alle Gumbas töten. Oh Gott, nein, weg da! Oh Gott, schnell! Oh nein! Komm schnell her, komm schnell her, komm schnell her! Oh Gott! Äh, Pilz, bitte, bitte, Pilz! Yes, ein Pilz, mal. Sind eigentlich alles kleine Toads? Sind alle kleine Toads? Kann man denen irgendwie einen Pilz geben? Das wäre cool, könnte man denen so einen Pilz geben, lol! Wo geht's denn lang? Äh, da nicht! Komm hier bitte wieder! Toadies! Oh, wo sind denn alle? Nein! Ja. Jesus Level! Boah, Jesus Level! Ey, was ist denn das ja? Ne, Luigi, ich kann nicht lernen. Ich würde ihn gerne gerne benutzen, ne? Aber kann ich nicht. Das ist so eine Luigi-Flagge und dann darf ich das Level mal neu machen. Und das habe ich jetzt nicht so vor. Also das ist so der Lakitu ersatz damit das auch oh, mit dem Tod sehr, sehr nervig wird, denke ich mal. Oh Gott. Ein One-Up! Na ja, komm, Jetzt habe ich es mir schon freigemacht. Frei Jetzt hole ich es mir auf. Daudis, oh ihr müsst schnell rennen. sonnen können wir leider nicht killen, oder? Ne, man kriegt nur Pilze. Schade. So, aber ab hier wird es schwer. Weil man sieht, er kann ab hier durchschießen. Okay, keiner stirbt. Bisher. Einfach durchrennen. Man kann äh, keine Zeit zum Überlegen alles gut ich hab euch ja war ja klar irgendeiner würde sie sterben das ist damit schon klar ähm, äh, verdammt bitte nicht bitte nicht nein nein nein halt auf da oben zu sein da oben kann ich mich nicht retten nein nein! warum gibt es denn hier keine check Ach so, wegen der Zielbedingungen. Damn, das Level ist schwierig. Als ob ich da jetzt schon meinen Pilz verloren habe. Weißt du was? Ich kann hier noch nochmal zurück am Anfang gehen. Da gab es noch ein Pilz. <lacht> Nix da. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bräuchte eigentlich schon richtig Hilfe. Aber ich brauche nämlich dringend irgendwie eine Feuerblume oder irgendwas. Aber nö. Dann kriegst du kein Outfit mehr? Dann kriegst du kein Mario Outfit am Ende? Nö. nö. Akzeptieren wir nicht. mi. Warum backen die so in der Luft rum, wenn ich eine Stampfattacke mache? Schaut euch mal die Toads an. Warte, wenn ich in der so mache. Die glitschen ja alle rum. Ich glaube, das ist nicht bedacht. Ich glaube, die haben vergessen, eine Stampfattacke einmal um für Toads zu machen. Obwohl er eigentlich schon eine hat. Man kann ihn ja schließlich. Was? Spielen? Toads? Wo sind denn alle hin? Wir müssen einfach... Ach, ey, was ist das mit euch? Was, was, was, was, was, was, wann seid ihr denn abgehauen hier? Ach, Junge, das regt so auf. Kommt einfach nach unten. Dann kann ich euch auch erwischen. Jetzt verliere ich einfach alles wieder. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Wow. Das sind fünf. Das müssen so fünf sein. Aber es sind keine fünf. Hier sind noch zwei. Okay. Okay. Ich habe alle. Wieder hm, rennt alle, rennt, rennt, meine Kameraden. Ihr müsst rennen, rennt wie noch nie jemand zuvor gerannt ist. Halt, ob was ist? Das? Elf. Nee, mein letzter Try, sonst habe ich verkackt. Okay, das Level ist sehr schwierig. Ich schon bei dem to bei dem Gumba da gestorben sind. Was ist denn los bei euch? <lacht> als ob, als ob, ach Jungs, das sind nur Gumbas können nichts. Als ob euch von denen treffen lässt. habe ich alle? Ja, ich habe alle. Ich muss immer nach oben links schauen, ob ich alle habe. Am Ende fehlen mir nämlich welche und dann denke ich mir, fuck, wo habe ich denn welche verloren? Zack, zack. Okay. Den machen wir schnell down. Oh, ich nehme mich schnell noch wieder mit. Komm, kann, a, hallo. Ich kann nicht... Die kommt schnell her. Die waren gerade in der Wand. Habt ihr es gesehen? Die waren gerade in der Wand, die Toads. Game Design. Ist ja auch mal das Ziel irgendwie... Ziel! Wow! Oh mein Gott! <lacht> yeah! <lacht> oh mein Gott. Peach Perücke, das hat sich gelohnt. Juhu! Uiuiui, ui, schick, schick. Gibt's noch was von Peach? Nein. Cool, dann schauen wir uns das doch mal schnell an. Yeah. In Folge haben wir das schöne Outfit hier bekommen von dem Baumeister Mario, ja. Und jetzt haben wir Peach Perücke. Und Peets Kleid. das Kleid sieht schon ganz hübsch aus, so. So, ich weiß nicht, bei welchem Mie das besser aussieht. Ich glaube aber beim Weiblichen, einfach weil das halt ein Kleid ist, ja. Sieht beim Weiblichen besser aus, denke ich, ja. Yay. Die Perücke, finde ich jetzt nicht so geil. Ist jetzt nicht so die Mühe wert gewesen, aber immerhin habe ich euch gezeigt, dass ich krass bin. So, machen wir aber noch ein Rest des Parts schon mal damit weiter, womit wir die nächsten Parts verbringen werden. Und zwar ist das nämlich diese ganzen Level hier zu machen. 61 Donut essen. Mein neuer Paar, mein neuer Bau ist perfekt geworden. So viele Donutblöcke. Hm, nur es ist es wohl etwas schwer, mich zu besuchen. Könnte mal jemand ausprobieren, durch die ganzen Donutblöcke bis ganz nach unten zu kommen? Vom fiesen Maulwurf. Okay. Ja, wir zeigen ihm, wo, ihm wo der Hammer hängt. Deutsch. Hier keine keine Zielbedingungen ich hoffe auf den Checkpoint ich sehe schon hier kommen ganz viele Donuts auf und zu ist keine Falle hier nein im Trolllevel war das bestimmt eine Falle gewesen <lacht> so. tschüss Tss. lol äh, ah. aber das ist cool weil das erinnert mich halt richtig krass an ähm Mario Bros. 2, da gab es ja auch so, oh Gott. Ja, das ist das ist halt wirklich wie Mario Bros. 2. Oder findet ihr nicht? Ich gehe mal da lang, wo der Gumba ist. Ich habe das Gefühl, hier, wo der Gumba ist, da ist es richtig. Äh, oder auch nicht. Warum <lacht> sollte man Gumba hinmachen und hier Münzen? Das wirkt doch so, als wäre da beim Gumba richtig. Und hier war die Münzen eine Falle, oder nicht? No, anscheinend nicht. Okay nintendo erklären sie bitte danke aber das ist echt so ein wirkliches mal das zwei level finde ich das ist cool vielleicht brauche ich auch sowas. so was so mach das zwei level doch ganz cool sorry für den huchter bin auch ein mensch da muss man auch manchmal husteln als mensch komm das ist mir jetzt auch egal ich Wische, erwischen, ist hat cool, aber ich gebe jetzt nicht mein ganzes Leben dafür aus, die zu bekommen. Ja, komm schnell auf die Seite. Bin jetzt hier lang. <lacht> warten, warten, warten. Oh nein! Nein! Jetzt muss ich warten. Nein! Vor allem die Respawn ja auch wieder, wie man sieht. Die Zeit? Hallo? Ach da, als ob ich den dahin bringen muss. Nee, das sind mir die Münzen nicht wert. Außer so eine 50er noch keins verstehen, dass das... Bei 250 ern da hätte ich mich noch mal umentschieden, aber... Nee, ich habe keine Zeit. Die Zeit ist zu knapp bemessen für so eine Starcoin. Das kann man nicht machen, da musst du schon die Zeit erhöhen. Allgemein, warum gibt es überhaupt so ein, so ein fieses Zeitlimit? Wie würdest du denn da alle Starcoins bekommen? Ganz ehrlich. Ich weiß, das sind keine Starcoins aber ich nenne sie immer Starcoins weil ich sie immer als Starcoins benutze lasst mich manchmal geht das dass man einfach durchducken kann naja egal wir sind durch hoffentlich ja wir sind durch Jung Bom. -ba so klatsch klatsch juhu supi toll ja münchen wofür auch immer etwas, wofür brauchen wir die Münzen? Äh, hm, hm, hm, hm. Nichts, w wofür brauchen wir die Münzen? Weiß das einer, wenn ja, dann weiß ich, ich weiß ja eigentlich denke ich noch herausfinden oder ich weiß es nicht. Ich glaube, die brauche ich überhaupt nicht. Ich glaube, nicht, dass ich die irgendwas brauche 62. Die stachelige Gefahr. Stachelfische warten nur darauf, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Faszinierend, oder? Deshalb habe ich ganz viele von da davon in meinem Level gesteckt. Wenn hier jemand ins Ziel kommt, gibt es eine sanftige Belohnung. Eine saftige Belohnung, nicht sanfte. Äh, Hobbytaucher. Vielleicht gibt es auch eine sanftige Belohnung, das hat er jetzt nicht gesagt, aber. Ausschließen können wir es ja nicht. Ne? Hab ich recht? Ja, hab ich. Unter Wasser? Oh, das ist gar kein Unterwasserlevel. Ich hatte jetzt voll gedacht, das wäre ein Unterwasserlevel. Aber okay. Muss ja auch nicht. Da da da da. Ich weiß gar nicht, warum ich noch die Münzen sammle, aber ich sammle die einfach mal. Am Ende brauche ich sie. Oh Gott, nicht der! Oh Gott, der killt einen nämlich Instant. Wenn er einen auffrisst. Zumindest war das früher in den Spielen so. In den originalen Mario-Spielen war das immer so, dass er einen Instant gekillt hat. Egal wie groß du warst, was für Items du hattest. Der killt dich einfach tot. Dann macht die Diamantschwert böse tot. Muss aufpassen. Vor allem wenn du nicht artig warst, dann macht er dich böse, böse mit dem Diamantschwert. Das ist nicht zum spaßen ja. Oh, tschüss. Bam, bam, bam. Oh Gott, oh Gott, er explodiert ja. Ah, ah, ah. Bam bam bam. Du, du, du, du, du, du. Kommt doch her. Kommt doch her. Traut euch doch. Traut euch doch. Schmachtbuschstaun. Ihr könnt. Rein, gar nichts, ihr Opfer. Da, da, da, mir scheiß auf die Münzen. Bam, bam, bam. Oh, schade. Nein, nein, nein, nicht, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Aber es ist cool, dass hier so ein paar Blöcke sind. So ein paar äh, Kisten. Aber hier war jetzt kein Fisch, also haben die keinen Sinn gemacht. Genieß haben. Das war dumm. Ist egal, hat mich nicht gefressen. Easy, mir kann einfach... <lacht> egal. Äh, ja, Leute. Super. <lacht> epik. Epik, epik. So, also, ich würde sagen, eine Level machen noch. Auch wenn die Folge ist eigentlich schon vorbei ist. Aber eine Level habe ich noch wieder noch machen. Schnell. Die Folge, ein Ausschau. Obwohl, das könnte wenig lange dauern. Es ist Zeit, dass unser Kandidat uns zeigt, was er kann. Wird er in der Feuerklang-Kutsche lange genug y gedrückt halten, um die ein ausschalter umzuschalten? Die Antwort erfahren Sie gleich nach der Werbung. Ach so, die Ansagerstimme. Äh, jetzt so spät gelesen? Na egal. Das versuche ich so, noch in dieser Folge zu schaffen, ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Ja, ihr wisst ja immer Bescheid. Schön den Daumen, ne? der, der nach oben zeigt, drücken. Das wäre cool. Und es ist ein Scrolling-Level, also... So, wie kann man da nicht falsch machen, würde ich sagen, ne? Ah, das ist cool. Das ist cool. Ach so. Zack. Nein. Nice. Hat noch geklappt. Epic. Tschüss. Zack. Obwohl nein, das war, sch war schlecht. Weil da geht weiter. Geht's weiter. Ja, schlecht war es jetzt nicht, aber... Achso, ich kann auch von hier lang. Ja, gut. Na dann. Dann machen wir es mal so. Tschüss. Äh, noch nicht. Bam. Und... Boing. Boing. Und Boing. Und schnell weg. Tschüss. Ein Checkpoint. Das sieht doch schon mal gut aus. So, den nehme ich mal. Nein! Nein! Als er mich gekillt hat. Oh mein Gott. Ne, komm, das Level machen wir jetzt noch in dieser Folge. Chippoinga. Oh, es geht schneller. Warum geht's so? Achso, das ist automatisch. Das ist hier selbstgemachtes Scrolling. Aber kann man das wirklich? Ich weiß gar nicht, wie selbstgemachtes Scrolling geht. Das ist das besser als. So ein Standard-Scrolling, ich weiß es gar nicht. Können wir mal, mal anschauen oder ihr sagt es mir? Und warum bin ich jetzt gestorben? Ich komme dann nicht einfach, ich komm einfach nicht durch. Okay, nächstes Mal gehen einfach nach unten lang. Anscheinend kann man oben nicht lang. Keine Ahnung, halt die Klappe, Luigi. Die Folge wird nämlich ein wenig zu lang. Zack. Ja, Leute, dann wird ja wissen, Bescheid. Die nächsten Folgen werden wir damit verbringen, die restlichen Level zu schaffen. Wir haben noch nämlich. Äh, ja. Es gibt keine 100 Levels, es gibt wahrscheinlich 90 Level plus halt die anderen Bonuslevel, die es noch von den anderen Charakteren gab. Ja. Oh Gott. Ach, shit. Nein, nach unten, nach unten ich muss ich lang. Ich muss nach unten lang. Es hat so geklappt, jetzt hat es geklappt. Jetzt bin ich umgekommen. Warte ich wieder oben. Den Pilz. Nein, Pilzi. Yes! Mit der Feuerblume könnte ich dreimal schießen. Würde ich mehr Schaden machen, aber na egal. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht kennen. Ich, ich muss einfach nur die Blöcke hinter ihm kaputt machen. Aber es ist mir egal. Ich mache ihn tot. Yes. Rache. Boing. Gut, Leute. Ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Wenn wir dann Mario Maker Level spielen. Haut rein. Und schönen Tag noch. Und ciao. Leute. Yeah.